Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy und ich begrüße euch zurück zu Let's Play King Number 3. In der letzten Folge haben wir gegen eiser gekämpft und ja, Roxas und Xion sind wieder zurückgekehrt. Und ja, das alte Organisationstrio ist wieder zusammen. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müssen wir nur noch vier übrig haben. Ne? Gegen wen haben wir gekämpft? Wir haben zuerst Malusha. Äh, Malusha luxort und sehen erledigt dann kamen äh, dunkel rico und äh, sekbar welcher hoffentlich noch am leben ist <lacht> kommt schon leute äh, dann haben wir vanitas und terra erledigt in der letzten folge haben wir eiser erledigt da fehlt immer noch einer wir haben jetzt meister sehr nord noch semnis und meister sehr nord Semnus. das war bin ich jetzt eigentlich ganz blöd oder was so, da wir gehen jetzt hier noch mal durch so wir haben hier meister sehr nord junger sehr dort terrasse an ort sehen wie ein aussehen okay den haben wir nicht so warte mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 weil mal, eine person ist noch nicht weiß die haben noch 12 besten die 13 person dann Also man kann irgendwie stimmen schion war die 13 ne? ja Shion. okay dann aber 12 ja, die habe ich nicht mitgezählt okay alles wieder gut dann haben wir nur noch die sehr nord sehr nord vor ich glaube fehlt immer noch eine truhe habe ich ja echt eine verpasst wird mir auf den arm nehmen ich meine ab jetzt wohl nicht so so weil nicht wichtige sachen drin sein aber ich würde dann doch schon gerne ihn noch finden bevor wir rausgehen und so passend abzuschließen halt Ne, ja, wir können glaube ich nicht zurück glaube ich was ich, ich weiß was diese kampffelder sein sollen die sollen einfach nur dafür sein dass man hier auf welt falls die gegner irgendwie zu stark sind und man nicht weiterkommt ne? weil wir können nicht zurück zur weltkarte oder so also ja dafür sind die da gut dann gehen wir mal hoch und gucken wer da auf uns wartet wir wissen jetzt ja aber kommt her kommt her ihr noch vier von euch sind noch übrig machen die denn jetzt, nachdem die erste Person schon gefallen ist, ne? Ist ihrem Plan doch schon gescheitert? so kämpft die ganze Zeit durchgehend übrigens. Das ist krass. Und ja, wir sind unsere Gegner für heute. Naja, wurde entführt, verdammt. Wait, is she in trouble? Yeah, yeah. Took her. <laughs> Settle down, boy. It's Sora. The 13 darknesses and seven lights have clashed nine times, yielding these nine Keys? What? keys? Wir sind vier kurz, aber diese vier Steuze werden hier und jetzt produziert Ja, sicher. Und was macht ihr denken, dass es in jedem Fall gibt, dass wir dir helfen würden? Sir, du verletzt, dass ich plane für jede Eventualität Kyrie! Wenn du dich in Kingdom Hearts verletzt, werden wir dich verletzen. Und wir werden es wieder öffnen da oh gott da ist meine musik ne? ja wir die hauptlöse mich da aus einigen spielen Komm, Ansem, du als erster Meister sehr Nord mischt sich auch ein. Ich gerade ein Foto vom Meister sehr Nord machen. Und dann passiert sowas. Oh Gott! Aber da ist die Musik von Birth by Sleep. Mal gegen Noah kämpft. Ja ne. Wird einer von denen irgendwann mal diese Rüstung tragen? er wartet da oben ich habe mich zeit habe foto zu machen wahnsinn du gehst mir jetzt schon auf den nüsse oh, ein bisschen so rot am leuchten ja, Was zu so bedeuten ich habe euch verwandeln für den damit ich dafür Zeit habe Das Spiel ist aber ganz schön einfach dafür. Wir gehen so viele Leute auf einmal immer kämpfen, ne? Guck sich mal eine die Umgebung ja an. Oder oh, ist links dank im Pentos, im oder was weiß ich, wie ausgesprochen wird. Musik von Dings, ja. Oh, der hat die Zeit angehalten. Ja, dann kann er ja die Zeit wieder zurückdrehen. Das sagt mal, lieber. Ansem. Wir war dem Weg, Mann. Komm her. Boah, das sind irgendwie Remixes von allen möglichen Songs, habe ich so ein Gefühl. Ja, Semnas. Ich höre Semnas-Thema. Du, du, du, du, du. Wow, das ist so aus awesome, die musik von king of Mars. Das ist nicht die beste musik aller zeiten Nein, wer fällt wer mich noch fest war aber das noch mal stehen ey. ich komme jetzt also wie lange der test ich dich mal getroffen habe Gott. also richtig weiß ich aufpassen was ich hier mache tue ich nicht ich tue einfach nur so weiß nicht im blöder ja ausweichen müsste ich so deswegen will ich zum als ersten erledigen er ist so weit entfernt und greift uns hier die ganze zeit an ey komme nicht dazu, den anzugreifen, weil der die ganze kapaud. weil ja, der Mächter ist auch weg, gerade, ne? Ja, ne, wir Terra sehr Nord und Anzei eigentlich zur gleichen Zeit, die Typen kontrollierte. So, komm her. irgendwelche cutscenes kommen wenn ich einen von denen erledige anscheinend ja anson what A journey you and I have had. You know? It's strange. I think I'm gonna miss you. Your strength is vaster than darkness. I knew I never stood a chance. Part of me wanted to defy my fate. But when the others betrayed us, I found I did not care. And then... Nothing else seemed to matter anymore. Ansem... What? It is time to move on, boy. There is more to seek. So go forth now and seek it. zu dem und junger Seer, und einfach nur daneben stehen mhm. und sie da angucken so, als nächster oh gott das sind alle ihre Nennt man die noch mal In der himmel immer schwarz vor den king nummer zwei revenge value desperation attacks glaube ich in ihre super attacken hier loslassen immer warum er sein dass wir gegen dich macht immer bock zu kämpfen das zip flott unter den organisationsmitgliedern finde ich aber gut dass Rico und mickey den ganzen anderen Schwertkämpfer ja voll schaden machen gegen die weiß noch nicht, was diese rote Auge immer soll. Greift tut irgendwie dings Sehr Nord, sitzt von denen ergreifen oder was passiert ich Muss ja echt manchmal aufpassen. Ey. So zweite Form. King mal zwei. Bei dir passt das. Oh da Pintos. Das ist von Dreamlock Distance in Sieg. Komm her. Oh, danke. Oh, du bist weg. Boom. Wow. I know that you have a heart. What do you feel? Was it worth it? I feel... The emptiness where my companions once stood. I took them for granted. And now I have... Nothing. My first surge of emotion in years for as long as I can remember hey, is and awesome. it's loneliness do you see? a well, heart is just pain pain is being human, Xemnas really? it must take incredible strength Oh, nur noch du so mit der alles angefangen hat mehr oder weniger das ist eigentlich schon gestört ne ich meine oh gott sehr noch tut all diese leute hier nur dafür benutzen hüllen für sich zu schaffen die müssen ja eigentlich zustimmen mit denen seinen plan aber Aber letztendlich tun sie alle drauf gehen, also das ist schon irgendwie stört. Ne? Ja, junger sehr auch erledigt. Es bleibt nur noch alter sehr Nord. told <lacht> There's a high price to pay for all of this. And what price would that be? I'll go back to my time and live out my life. But Sora, you're done now. Your journey ends here. What? Goodbye, Sora. Your time in this world is... Go on. Oh ja, war bis zum letzten Moment noch böse. Das mag ich. Weil er war durch und durch sehr ernord. <Musik>